Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe dieses Jahr der Coinbase Pressekonferenz. Äh, bei mir sind heute Roman R., äh, sein Zeichen CGO und unser Teammanager des Counter-Strike-Teams und unser Teamkapitän seit nunmehr, wie lange gibt es uns schon? Fünf, sechs Jahre, ich ziehe nicht mehr mit, äh, Johannes Tapsen. Wie geht's? Wie steht's? Ja, hallo, erstmal einen schönen guten Abend. Ähm, soweit ganz in Ordnung. Vielen Dank der Nachfrage. Ich hoffe, dir genauso und den allen anderen Zuschauern. Und natürlich Roman auch. Roman, ja, ich, ich, ich schließe <lacht> mich an. Ja, bei mir ist alles gut. War, war ein langer Tag, besonders für die Jungs wieder. Ähm, ja, aber wir freuen uns, uns den Fragen zu stellen genau. und vielleicht so ein bisschen einen Einblick zu geben, wie, wie unsere Gefühlslage ist, wie es uns geht, wie es den Jungs geht und euch so ein bisschen ins Boot zu holen. Genau, sowohl ihr äh, als auch die lieben Pressvertreter äh, hatten vorab die Chance, Fragen zu stellen. Ich habe ein paar davon gesammelt, ähm, werden hoffentlich den Großteil davon äh, genau, heute einmal beantworten können. Und ihr habt aber auch die Möglichkeit, und das werde ich im Chat ein bisschen verfolgen, ähm, auch Fragen einzustellen. Ähm, zur, Not, zur Not, auch gerne öfters, falls sie überlesen wird. Äh, bitte aber nicht spammen, gerne mit ein bisschen Abstand dazwischen. Ähm, genau. Und äh, ich würde sagen, wir können direkt, ah, bevor wir starten, Johannes, ähm, kannst du ja kurz mal ein Update geben, wie so ja, die letzten Tage, wo euch aussehen, äh, vielleicht auch heute, was ihr getrieben habt, ähm, genau, wo gerade der Fokus liegt. Kurzer Einblick ja, in den natürlich. Ähm, ja, zurzeit sind wir in einem äh, sogenannten Online-Bootcamp. Vier von fünf befinden sich derzeit in Berlin. Ähm, ja, unser Alltag sieht eigentlich so wie... Jeden, jeder Tag sieht eigentlich ziemlich gleich aus. Wir fangen ziemlich früh an, enden sehr, sehr spät, trainieren sehr, sehr viel, versuchen das Beste und das Größte, sag ich mal, rauszuholen an den Tag. Wir wissen alle, dass es ein sehr, sehr wichtiges Turnier ansteht. Die letzten Ergebnisse waren natürlich jetzt nicht so brillant, aber wir versuchen natürlich alles Beste raus möglich zu machen. Und ja, wir trainieren sehr viel. Und das ist eigentlich so, dass... Meine Hauptmessage, dass wir auf jeden Fall sehr viel trainieren. Ich glaube, ja, äh, wir hatten das letztes Jahr auch, äh, letztes Jahr, letzte Episode mit Fatih mit auch äh, besprochen. Ähm, was heißt denn bei euch, bei euch viel trainieren? Also, ich weiß, dass da ja schon einige Stunden die Woche auch mal zusammenkommen. Ich glaube, Wochenarbeitsstunden zählen brauchen wir nicht mehr. Äh, ich glaube, da sind wir drüber hinweg. Ähm, aber was heißt es so trainieren, so ein von bis und auch privates Training dann? Ja, also von elf bis, ja, bis heute. Ich sag mal, ist eher ein kürzerer Tag, bis, heute war es bis 19.45 Uhr ungefähr. Ähm, es ist Teamtraining, individuell danach muss halt jeder ein bisschen selber noch äh, ein paar Stunden drauflegen, um individuell ein bisschen zu performen, sage ich mal, oder seine eigenen Spielstunden reinzubringen, weil im Teamtraining natürlich das beinhaltet äh, Theorie und natürlich auch Praxis. Ähm, und natürlich auch Demo-Sessions und so weiter. Aber ja, so kann man sich das vorstellen, dass wir von 11 bis 20 Uhr Pi mal Daumen mal mehr, mal weniger, mit einer Stunde, eineinhalb Stunden, mal ein bisschen fünf Minuten Pause natürlich dazwischen, aber so Pausen haben. Aber so ist eigentlich der, so eigentlich der Alltag, dass wir durchziehen. Ich denke, da vergisst du so ein bisschen auch die, die Arbeit. Also hast du ja erwähnt, aber ich glaube, dass das ist halt unheimlich viel, was die Jungs halt noch individuell machen. Ne? Also sie ja. gucken sich Demos an, sie philosophieren im Prinzip. Jetzt haben wir auch nochmal eine halbe Stunde Wartezeit gehabt. Da wird der Tag nochmal so ein bisschen ähm, im Gedächtnis Revue gelassen und man schaut, wie was gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Also ich glaube, die Jungs beschäftigen sich halt unheimlich viel mit der Philosophie von CS, wie bestimmte Mechanismen halt besser greifen und das halt auch außerhalb der Trainingszeit, ne? Also gerade bei so einem Bootcamp ist, äh, ist CS allgegenwärtig. Ne? Ja. Gut, ich würde auch direkt mit der ersten Frage starten kommen von Twitter. Äh, sorry, wenn ich den Namen ein bisschen batzscheue, das ist Binay oder Binash. Ähm, zu seiner Frage oder ihrer Frage, die aktuellen Ergebnisse sprechen ja nicht, entsprechen ja nicht wirklich äh, den Ansprüchen oder unseren Ansprüchen. Äh, an was denkt ihr liegt das und äh, wie wollt ihr aus diesem Leistungsziel wieder rauskommen? Äh, direkt die direkteste Frage wahrscheinlich äh, direkt vorab, Johannes. Ähm, ja, natürlich, die Ergebnisse sind zurzeit äh, weitaus unter unserem unserer Vorstellung und auch unter unserem Niveau. Ähm, woran es liegt, ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen. Es ist, äh, Ich denke, wenn man jeden einzelnen Spieler im Team fragt, wie wir uns derzeit fühlen, würde ich sagen, dass sich jetzt jeder nicht sehr, sehr schlecht fühlt. Es gibt natürlich Tage, gibt, fühlt man sich schlechter aber auch mal ganz okay. Wir machen auf jeden Fall Fortschritte, wobei wir selber sagen, dass wir Fortschritte machen, ist natürlich sehr, sehr wichtig und ist nicht jeder Tag gleich oder nicht jeder Tag ist äh, nutzlos. Aber wir haben jetzt selber auch nicht die perfekte Lösung, wo wir sagen können, ey, in einem Monat wissen wir auf jeden Fall, wir können da und da und daran arbeiten, werden wir auf jeden Fall besser. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Wir versuchen jetzt derzeit sehr viel am Basics zu arbeiten, dass wir auf derselben Seite sind, dass alle ähm, die Spiel ja, die Spielphilosophie auf jeden Fall verstehen, dass wir auf derselben Seite sind, dass es, dass es gut harmoniert und ich denke, auch vor allem jetzt mit Matze ist es äh, noch sehr, sehr früh, dass er auf ja. diesem Niveau spielt. Natürlich spielen wir jetzt auch nicht gegen Teams, die Top-Top-Niveau sind. Jetzt im Open Qualifier haben wir gegen FPL-C oder FPL-Mix verloren, aber nichtsdestotrotz denke ich, wir trainieren auf jeden Fall hart und wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass wir Fortschritte machen. Das ist halt das, was ein bisschen uns alle ein bisschen so ins Grübeln bringt, weil wir sagen jetzt nicht, ey, wir sind jetzt, wir bleiben auf der Stecke stehen, wir wissen nicht, woran es liegt oder wo, woran wir arbeiten müssen, weil wir machen auf jeden Fall Fortschritte und wir haben das Gefühl, dass wir äh, uns stets verbessern. Mhm. Ja, vielleicht noch hinzuzufügen, also ich glaube, von der Trainingsmotivation und von der Herangehensweise, von der Struktur, auch ähm, die Alltagsstruktur von intensiven Einheiten und eher halt auch mal so ein bisschen Freiraum zu lassen. Ich glaube, die ist sehr gut. Ähm, das hat der Johannes schon gesagt. Manchmal ist es halt schwierig, so genau rauszufinden, an was es gerade liegt. Also ich meine, die Ergebnisse sprechen für sich. Ähm, ich denke, jetzt mit Blast hat man wieder so gesehen, was drin ist und was eigentlich für ein Potenzial in dem Team steckt. Ja. Aber die Ergebnisse davor gingen halt ganz klar in so eine Richtung, wo wo es nicht nur euch deprimiert als Fans, sondern halt uns halt auch und gerade die Spieler, ne? Also die knabbern da unheimlich hart dran und probieren halt alles, um da rauszukommen aus diesem Sumpf, nenne ich es mal, und äh, arbeiten noch härter. Und das ist manchmal auch so ein Strudel, wo man halt. Ich glaube, das ist halt de, der Weg daraus ist einfach halt einfach ein Erfolgserlebnis, ne? Ich glaube, dann das ist so ein Knackpunkt und wenn man den, wenn man den schafft, dann kann es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen, aber wenn man wüsste, wo genau es dran liegt, dann wäre es relativ einfach. Ich denke, mhm. wir gehen genau den richtigen Weg. Wir arbeiten weiter an uns, mhm. sowohl individuell als auch als Team. Keiner gibt auf, der Workflow ist hoch, die Motivation ist hoch. Jeder will in der Konstellation es schaffen. Keiner hat aufgegeben und aus meiner Sicht kommt der Erfolg dann einfach irgendwann. Ne? Ja, äh, genau dazu passend auch zum Thema Blast Showdown äh, von Night and Damage. Eine Frage. Ähm, genau, die Leistung beim Blast Showdown war deutlich besser als bei den Turnieren zuvor, das hatten wir bereits angesprochen. Ähm, gab es eine besondere Vorbereitung auf das Event ähm, oder was die für im Vorfeld anders als in dem Fall zu den CCT-Turnieren war das? ne? Mhm. Oder war das einfach, äh, sagen wir mal, ein, ein Resultat der konstanten Entwicklung? Was würdet ihr sagen? Also ich kann ja was dazu sagen. Ich denke auf jeden Fall, dass es, äh, wie du schon sagst, es ist, ist die Erwartungshaltung, wenn man halt im Training der Meinung ist, dass man sich verbessert, dann muss eine Verbesserung irgendwann mal zu sehen sein. Und früher oder später ist sie zu sehen. Ich denke, hier auf Blast haben wir es auf jeden Fall gezeigt, dass wir halbwegs gutes Counter-Strike spielen können und auch mal gegen bessere Teams auch hier und da eine Map gewinnen können. Aber jetzt zeigt sich das, ob das jetzt wirklich bewahrheitet und wir das fortführen können. Auch vor allem jetzt in den nächsten kommenden Turnieren, die weitaus wichtiger sind. Natürlich hätte man sich gerne für Blast qualifiziert, aber ähm, Hand aufs Herz, jeder möchte gerne aufs Major, jeder möchte gerne ein Major spielen. Und vor allem das letzte CSGO Major ist einfach das, was das zählt. halt, das das was zählt. Und ja. wenn wir uns qualifizieren, wenn wir dort performen, dann ist, sage ich mal, die ersten drei Monate, die wo wir halt verkackt haben, da kann man nochmal ein Auge zudrücken, weil wir sind halt auf dem Major und wir sind als einziges deutsches Team vertreten und hoffentlich äh, wird es halt so eintreffen. Genau. Magst du noch was hinzufügen? Ich denke, da hat Johannes alles gut beschrieben und äh, ja, die Frage wiederholt sich halt auch so ein bisschen. Ne? Also ich denke, da ist jetzt nichts hinzuzufügen. Genau, ich denke, das Major ist immer noch für alle mit das wichtigste Unternehmen im Kalender. Das ist ganz klar und vor allem jetzt auch das letzte. Concept genau. Offensive Major, ähm, dass das dann, ja, derzeit höchster Stelle steht, ist, glaube ich, für alle. Genau. Lars, klar. Ähm, kurz zum Thema Hyped, ebenfalls von Nintendo Damage. Ähm, wie zufrieden äh, seid ihr mit seinen bisherigen Leistungen? Äh, hat er jetzt ein paar Wochen, Monate gehabt, um sich auf unser Team einzufügen? Vielleicht darauf auch kurz eingehen und ähm, Nachfrage noch, woran müsste er denn aus deiner Sicht, Johannes, denn noch arbeiten? Ja, ich kann mal anfangen, ruhig, Roman. Ähm. Also, es gibt Phasen, da kommt ein neuer ins Team und beweist sich direkt. Ich denke, Karim ist da ein sehr gutes Beispiel, wo er sich sehr, sehr schnell ins Team auch gefunden hat und auch gezeigt hat, was er drauf hat. Ich denke, bei Matze war es auch, ist aber in einer, er ist in einer Position und muss einen noch deutlich wichtigeren Spieler ersetzen was, denke ich, ein bisschen schwierig ist, ohne wirkliche Erfahrung und natürlich auch ähm, ja, mit der Erwartungshaltung, dass man so eine Position füllen muss. Ich denke, er hat eine Erwartung von sich selber, auch die er gerne erf erfüllen wollen möchte. Ist natürlich sehr, sehr schwer, aber ich bin... Prinzipiell bin ich eigentlich zufrieden mit seiner Leistung. Natürlich geht es hier und da immer besser, aber die Verbesserung ist immer zu sehen. Er hat gute Performance gezeigt, er hat auch schlechte Performance gezeigt. Aber im Großen und Ganzen ist er vom menschlichen und auch vom spielerischen eigentlich ein guter, passender Spieler. Man muss aber sehen, wie sich das langfristig natürlich äh, noch zeigen wird, wie, wie konstant wir spielen können oder wie wie wie, ja, wie ob wir uns auch verbessern. Aber prinzipiell denke ich, ist auf jeden Fall Potenzial da und auch vor allem das Talent und die Arbeitsmoral und die Einstellung stimmt auf jeden Fall und äh, das ist das, was positiv ist. Ähm, abgesehen vom spielerischen natürlich. Also ich denke, prinzipiell hat jeder Spieler das Potenzial, ganz oben mitzuspielen. Deswegen sind die fünf bei uns im Line-Up. Und ich denke, bei Mats ist das genauso. Das, was uns im Moment fehlt, ähm, ist halt einfach die Konstanz. Ne? Also ich glaube, ähm, klar, nach, dem, nach der Pro League haben wir viele schlechte Spiele gehabt gegen vermeintlich schlechtere Gegner. Aber auf der Pro League haben wir zum Beispiel auch ein überragendes Spiel aus meiner Sicht gegen Heroic gehabt, was man genauso gut hätte gewinnen können. Also bei CS sind das immer so Nuancen. Ne? Gewinnst du dieses Spiel auf der Pro League gegen Heroic, bist du direkt äh, für die Playoffs qualifiziert, hast unheimlich viel Punkte, musst nicht ja. die CCT-Dinger spielen. Ähm, was natürlich keine Entschuldigung ist, dass du da jetzt halt nicht gegen vermeintlich schlechtere Gegner spielst. Aber du, du wirst irgendwann mal ausrutschen, wenn du immer wieder gegen gegen Teams spielt, die halt die großen Teams auch ärgern wollen. Ne? Und die Teams werden auch alle besser. Also jeder arbeitet hart. Ich glaube, auch auf dem, ich nenne es mal, mittleren Niveau sind Teams, die Potenzial nach oben haben. Und man kann auch mal gegen die verlieren. Aber es war jetzt ein, zweimal zu oft. Ne? Das ist so, das ist die Meinung, die wir vertreten. Ich glaube, das ist, da spreche ich für alle aus dem Team. Ähm, und das ist das Problem. Ne? Und da müssen wir uns so ein bisschen wieder rauskämpfen, weil wir wissen, dass wir mehr Potenzial als diese Teams haben, dass wir ähm, mehr Talent haben, davon bin ich überzeugt, aber wir können es aus vielerlei Hinsicht manchmal nicht abrufen ne? und uns fehlt so die Konstanz. Wir haben überragende Spiele und dann haben wir wieder Spiele, wo wir denken, ähm, aus welchem Grund trifft XY die und die Entscheidung und dadurch verlierst du halt Runde für Runde und wenn das dann sich vermehrt in einem Spiel, dann ist es halt schwierig, das auszugleichen ne? und das ist ich denke, das ist das, was, was unheimlich wichtig ist in, in CS, dass du halt konstant eine gewisse, ein gewisses Level hältst ne? und dann halt ein bisschen ausbrichst nach oben und es kann man auch ein bisschen nach unten ausbrechen, aber nur so über hm. ein Turnier. Also es bringt halt auch nichts, wenn du einen absoluten Peak hast und jeden schlägst und dann bist du im nächsten Spiel, ähm, bist du nicht mehr der, der davor das, das den Sieg geholt hat, sondern ja. du spielst halt auf einem ganz anderen Level. Und so wirst du halt keine Turniere gewinnen. Ne? Und das ist das, was wir suchen nach dieser Konstanz. Und ich denke, da machen wir sehr viele im Moment. Aber es ist halt gerade mit, mit vielen jungen Leuten und auch mit Matze, der neu dazugekommen ist, ein, ein Prozess. Und der ist, der ist manchmal ein bisschen langwierig und auch schwierig. Und das ist das, was wir halt erreichen wollen und wo wir dran arbeiten. Sehr gut. Äh, zum Thema Blast auch eine gute Follow-up-Frage von äh, Vorpommern-Torte aus dem Chat. Genau, weil Tapsen eben das Trainingspensum angesprochen hatte. Ich hatte zum Beispiel jetzt gegen C9 das Gefühl, dass es euch schwerfällt, die Konzentration, Motivation, Fragestellung aufrechtzuerhalten. Äh, klar ist das innerhalb eines Best-of-Threes ein Stück weit normal, ähm, aber stimmt dann die Balance aus Training, Wettkampf und Recovery? Äh, denke ich eine berechtigte Frage, auch äh, aufgrund der Menge der Turniere, die wir, wie du erläutert hast, so man äh, auch spielen. Nicht mussten, aber mhm. sollten. Ähm, genau, Johannes, ja. Ja, also ich kann ja aus spielerisch sagen, dass, äh, wenn wir in einem Turnier vertreten sind, ist jetzt nicht der, der Tagesablauf, so wie ich jetzt eben besch beschrieben habe, wie beim Training sozusagen. Ähm, wir achten da schon darauf, dass wir jetzt nicht uns zu sehr ähm, überanstrengen vor dem Spiel. Natürlich haben wir eine gewisse ähm, Routine, die wir versuchen auch äh, einzuhalten mit Einspielen, Analyse und generell Gameplan um auf das Spiel einfach sich vorzubereiten. Aber ich denke, es ist ein bisschen schwierig, wenn man auf einem Turnier ist und ähm, dann eine gewisse Pause haben will, weil wenn man sich halt vergleicht mit anderen Teams, die grinden dann nebenbei halt sehr, sehr viel It, FPL oder auch individuell einfach, wo man halt dann einfach auf dem Server gesehen einfach weit unterlegen ist. Und jetzt kann man natürlich die eine Schiene fahren oder die andere Schiene fahren. Andere eine sagen, würden sagen, ja, ey, mach doch mal mehr Pause, hilft auch mal. Andere würden sagen, ja, wir können uns aber da auch rausarbeiten. Mhm. Und ich denke, es ist immer so ein Zwiespalt, wenn man halt äh, die gleiche Philosophie, Philosophie führt, dann ist es egal, welchen Weg man geht. Aber ich bin halt der festen, Dav festen Überzeugung davon, je, mehr, je härter man etwas, an etwas arbeitet, desto mehr glaubt man auch an sich und an das Projekt, einfach um man dann in gewissen Situationen, da diese nötige Energie zu haben oder diesen nötigen Rückhalt von deinem Team auch zu haben, weil man weiß, ey, wir arbeiten eigentlich so viel und wir arbeiten so gut auch zusammen, ich denke, wir könnten sogar mehr als die andere, als die andere Gegner arbeiten. Und auch generell so dieser Zusammenhalt ist halt da, weil man sich dann halt gegenseitig stärkt. Aber es ist natürlich auch, wie gesagt, ein bisschen kontraproduktiv, wenn man natürlich mehrere Turniere in einer Woche oder in zwei Wochen spielt. Ja. Aber das ist halt das, CS leben so, man kann sich das nicht aussuchen, wenn man jetzt in einer schwierigen Zeit ist, wo man viele Spiele verliert, desto mehr muss man eigentlich spielen, um wieder aus dieser schwierigen Zeit rauszukommen. Wie man, wenn man das nicht macht und man ein bis zwei Wochen Pause macht, sage ich mal, und jetzt nächstes LAN-Turnier, und das auch verkackst, dann bist du irgendwann mal komplett raus aus der Top 20 oder aus der Top 30 und dann wieder Online-Open-Qualified zu spielen. Jeder weiß, dass du einen BO1 gegen jeden verlieren kannst, natürlich solltest du nicht in der ersten Runde <lacht> verlieren. Aber man kann schon gegen viele Teams da verlieren. Ja. Noch was hinzuzufügen, Sonst würde ich weitergehen. nee ich denke, das ist das eine gute Antwort gewesen. Und umschreibt das sehr deutlich. Ja. Genau. Ähm, nächste Frage von Shifty, äh, CS aus Twitter. Von Twitter. Während des äh, blast hat man gesehen, dass Scott äh, viel gesprochen hat. Sagt er denn vermehrt äh, bei solchen Events an? Zumindest äh, ne, was Taktiken in seinen limitierten Möglichkeiten angeht. Oder ob liegt das weiterhin hier ähm, ja, prinzipiell, wenn äh, Fatih eine Timeout nimmt, dann hören wir natürlich alle zu. Er gibt halt sehr, sehr wichtigen guten Input. Was wir von, au also von innen nicht sehen, sieht er von außen, sei es Kommunikation, sei es Read auf dem Gegner, sei es irgendwas, was wir abusen können. Aber sonst äh, bin ich der, der am meisten was callt oder der, der am meisten die, den Aufbau bespricht oder das vorgibt, was gespielt werden soll. Natürlich mit hier und da, Eigenentscheidungen sind immer da. Ich äh, rely natürlich auch auf die, äh, auf die Kommunikation, auf die Informationsverarbeitung von meinem Team. Ähm, ja und sonst natürlich, Fatih äh, spricht natürlich auch sehr, sehr viel über Strategie und Outplay hier und da äh, und Handling und so weiter. Eine kleine Nachfrage auch von mir aus freiem Interesse. Dadurch, dass sie Timeouts auch sehr beschränkt sind, was Zeit angeht, ist es dann, was sind so die Hauptthemen? Ist es meistens Read, ist es meistens Kommunikation im Team? Es ist so ein Mix aus allem. Also meistens ist es auf jeden Fall, wenn Fatih was erkennt, womit die eine Runde gewinnen, nimmt er einen Timeout und sagt, wir sollten das und das spielen. Mhm. Versucht es natürlich auch dann so zu beschreiben, innerhalb von 40 Sekunden oder 30 Sekunden dass es alle verstehen. Ansonsten übernehme ich meistens die Koordination, er sagt halt den groben Plan, ähm, aber sonst natürlich achtet, also gibt ja auch mal einen heads up von, ey, die Kommunikation ist gerade sehr hektisch, lass mal ein bisschen mehr darauf achten, oder ey, eure Granaten sind jetzt gerade ein bisschen verworfen worden, ein bisschen mehr darauf achten, oder generell auch einfach, ey, wir schießen gerade nicht so viel, ein bisschen weniger reden, mehr auf Crosser fokus gibt es halt so ein paar Informationen, die uns auf jeden Fall generell helfen, so während des Games. Manchmal denke ich, er motiviert euch auch nur, ne? Oder beruhigt ja. euch wieder. Ich glaube, das ist halt auch ein wichtiger Part. Ja, das ist natürlich auch wiederum ein gewisser Skill, den man auch dann verstehen muss, was man, was eigentlich jetzt gebraucht ist. Und ich denke, Fatih hat da ein gutes Feingefühl, was eigentlich gebraucht wird in welcher Situation. Gut. Ähm, kleine Follow-up-Frage zur Kommunikation von Sledgehammer auf Twitter. Äh, genau. Ist es aktuell so, dass Kito und Nils äh, dich bei Ansagen unterstützt? Wie kann man sich das vorstellen, je nach Map, oder sagt einfach der an, der sich gerade gut fühlt? Also natürlich nicht komplette Ansagen, ne? aber dein Support, ist es bei T und CD unterschiedlich? Wie sieht da die Support Structure aus? Ähm, ja, prinzipiell bin ich der meiste, der immer was sagt. Äh, natürlich, wenn jemand etwas erkennt, was ich nicht erkenne und es auch in einer gewissen Confidence ausstrahlt, dann wird das natürlich auch bevorzugt über meine Ideen. Aber sonst prinzipiell geben, geben alle Input. Ich versuche, die Information zu verarbeiten, versuche, die beste Entscheidung zu treffen, was aus der Information gekommen ist und äh, so natürlich die Runde zu gewinnen. Natürlich haben wir auch vornherein auch mal Gamepläne, wo das der Fall gar nicht eintrifft, wo dann wir Runde für Runde für Runde schon vorgesprochenes spielen. Aber sonst natürlich... Äh, bin ich darauf angewiesen, dass jeder mal Input gibt, dass jeder mal sagt, hey, ich brauche jetzt hier mal Hilfe oder hey, ich denke, das könnte jetzt hier mal gut und das und das gut sein, aber das ist jetzt natürlich auf einem Niveau, wo es jeder machen kann. Einer macht es mehr, einer macht es weniger, ist auch natürlich ein bisschen positionsabhängig, aber Nils macht es ja prinzipiell auch einfach auf Maps, wo er Raum einnimmt, wo er vielleicht der Erste ist oder wo er vielleicht was erkennt, was andere nicht erkennen und wir haben halt, wir haben halt Spieler im Team, die sowas auf jeden Fall auch übernehmen können. Es ähm, ist halt natürlich wieder dieser Nachteil, dass ja, wenn zu viele Köche an einem Gericht sind, dann wird es halt natürlich manchmal ein bisschen ja, gesalzen. Salzig. Ja, aber na, da muss man halt natürlich wieder so einen gesunden Mix finden, dass äh, Selbstvertrauen da ist, wenn jemand was callt, dass man das auch in der richtigen Situation spielt und ja, ist halt äh, ein bisschen komplexer als, ey, lass mal A oder B rushen. Nächste genau. Frage, ja, Roman, wolltest du noch was sagen, oder? Nee, nee, also okay. ich, ich meine, Johannes <lacht> antwortet so ausführlich, äh, so viel kann man dazu nicht sagen. <lacht> genau, ich weiß jetzt schon, dass ich den Namen falsch ausspreche, weil ich es immer falsch ausspreche, aber das war mit Absicht äh, spalten von Twitter, oder ja, auch Sparten. Ähm, genau, vielleicht könnt ihr etwas zu einem Pick sagen, es wirkt aktuell so, als pickt man eher die schwächeren Maps der Gegner, als die stärkeren Maps von uns selber. Ähm. Das, äh, das ja, würde, ich so, da würde ich jetzt nicht so nicht so green Natürlich ist das ein Luxus, wenn man sieben, einen 7er-Map-Pool hat, dass man sagen kann, hey, der Gegner spielt hier auf dieser Map sehr gut, wir können die Map bannen, wo spielt der Gegner vielleicht nicht so gut. Liegt es auch in unseren Karten? Wenn man jetzt im Online-Qualifier gesehen hat, haben wir halt Nuke, Inferno und auch Mirage gespielt. Das sind eigentlich eines unserer besten Maps, wo wir uns am meisten wohlfühlen. Da kann man nicht sagen, ey, wir haben jetzt Stärke vom Gegner, oder die Schwäche vom Gegner gespielt, aber nicht unsere Stärken, weil natürlich äh, ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, unsere Stärken zu spielen, aber da wir einen 7 er map pool führen, ähm, ist das einfach ein gewisser Luxus, den viele Teams nicht haben, das Veto einfach zu gewinnen. Deswegen ist auch unsere Map, oder generell im Spiel einfach sehr flexibel, welche Map jetzt gespielt wird. Gegen ein Cloud9 ist es ein Inferno, gegen ein Gott sei Dank, das ist äh, Nuke. Das sind halt dann Maps, wo man sagen kann: Ey, der Gegner weiß auch nicht, was wir picken. Natürlich gibt es da gewisse Pattern zu lesen, aber wir versuchen meistens Stärke von uns und auch die Schwäche natürlich auch ein bisschen vom Gegner zu, auszunutzen. Aber das ist immer abhängig vom Gegner natürlich auch. Ja. Dann, ähm, ähm, Stand auch oft in der Kritik: ähm, Thema 7er Map Pool. Äh, andere Teams haben Permabands. Hm. Ähm, vielleicht magst du dir nochmal erläutern, was so, zumindest der Gedankengang dahinter ist, ohne zu viel Preis zu geben, äh, ja, der Gedankengang ist auf jeden Fall, ähm, ja, dass es gibt eine andere Ansicht über das Spiel generell. Viele Maps werden ähnlich gespielt. Wir hatten zwei verschiedene Permabands, der eine war Inferno eine sehr lange Zeit, der andere war Ancient und äh, ich war der Meinung, wenn wir einen 7er Map Pool haben, werden wir vielleicht auch besser auf den anderen Maps. Ähm, ist natürlich wiederum mehr mit mehr Arbeit verknüpft, aber ich war der festen Überzeugung, dass wenn okay. wir die Maps besser besprechen, wird das auch auf den anderen Maps übertragbar sein. Und ähm, wir haben es versucht. Wir sind auch der Meinung, dass es vom Veto, nur von der Theorie her, auf jeden Fall schon Vorteile bringt. In der Umsetzung oder in der Praxis natürlich ein bisschen was anderes. Aber es ist vorteilhaft, Gegner, Gegner besten Map einfach zu bannen. Natürlich kann der Gegner dann sagen, ey, wir haben jetzt eine zweite Map, die wir bannen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht mehr so, wo wir sagen können, ey, wir haben ein, das zwei, wo wir das zwei immer picken können, gegen, egal gegen wen. Und das ist jetzt bei uns ein bisschen so der Stand, weshalb wir sieben Maps spielen und weshalb wir versuchen, alle Maps bisschen besser hinzubekommen, anstatt ey wir fokussieren uns auf eine Map, wo jeder Gegner die eigentlich gut spielen kann. Ja. Also ich denke auch, das ist halt wie, wie in jeder Situation, das wird sich so ein bisschen herauskristallisieren, ob, ob das so bleibt oder nicht. Also man passt sich halt auch einfach an, ne? wenn man merkt, eine Map passt, passt gar nicht oder man kommt da nicht voran, dann äh, ändert sich das auch schnell wieder. Aber ich denke momentan ist das bei uns noch nicht der Fall und deswegen äh, ist der siebener map Pool eigentlich auch der richtige Weg. Es ne? war damals zum Beispiel, glaube ich, relativ klar, was unser Pick war. Das wusste jeder. Das weiß jetzt zum Beispiel keiner. Ne? Also wir haben halt mehrere Maps, die wir ja. spielen, je nach Gegner. Ist natürlich, wie Johannes schon sagte, vor kann vor oder ist ein Vorteil generell, aber ähm, auch ein Nachteil, dass du halt viel mehr Zeit investieren musste auf, weil du halt einfach mehr Maps durchsprechen musst im Detail. Definitiv. Ähm, nächste Frage kommt von 99damage. Ähm, Frage zur, oder Frage der Konstanz. Äh, oftmals gibt es große Leistungsschwankungen bei Faven und Kito von Map zu Map. Äh, wie geht ihr oder auch du, Johannes, persönlich damit um und was denkst du, ihr die Gründe auch dafür sind? Ich glaub, ich glaub, äh, ja, du äh. kannst da was sagen, Brun. Ja, Ich denke, das ist halt, also das ist ja eine Frage, die kann man schwer beantworten. ne? Wenn, wenn man das wüsste, dann... Äh, also wir arbeiten an Dingen, wir arbeiten an Methoden, wir arbeiten an, an Pattern, die sich immer wieder zeigen und äh, arbeiten da auch intensiv dran. Aber die Fortschritte, die man jetzt gerade sieht, sind halt einfach sehr gering ne? und wir werden halt immer weiter dran arbeiten. Ich glaube, das trifft auch auf andere Spieler zu. Also ich würde das jetzt gar nicht so auf Nils mhm. und Josef beschränken. Ich denke, ähm, das kann man durchaus auch bei anderen Spielern bei uns im Team sagen. Das ist ja das Grundproblem, ne? also dass die Konstanz nicht da ist. Es gibt Spiele, also Nils, wenn man sich erinnert, besonders gegen Furia, äh, da macht er halt ein Spiel, wo der Gegner im Prinzip keine Chance hat. Ne? Da ist egal, was er tut, es funktioniert alles und ein Spiel später funktioniert das halt nicht mehr. Ich glaube, das ist das, was wir gerade probieren rauszuwinden, wo Fatih auch sehr intensiv mitarbeitet und schaut, wie man da Lösungen den einzelnen Spielern an die Hand geben kann. Ne? Und ansonsten sind das halt immer Wiederholungen, Disziplin und viel, viel Arbeit, die dahinter steckt, dass halt, dass diese Konstanz sich halt irgendwann so ein, einbindet in den Alltag oder in die Officials, dass, dass dieser Leistungs, diese Leistungsbalance halt nicht so extrem ist, ne? Also man muss halt ein gutes Niveau haben und kann leicht nach oben und leicht nach unten ab, äh, ausbrechen und das ist halt das Ziel. Ja, also was ich dazu sagen kann ist, ich denke, jeder von uns ist in, in einer Weise sehr äh, unkonstant, der Einzige, der wirklich sehr, sehr konstant spielt die letzte Zeit, ist einfach Karim. spielt äh, gute Turniere, spielt sehr gute Games, rettet uns sehr auf den Arsch. Aber alle anderen vier Spieler, denke ich, äh, ist ein bisschen, ja, ist mal mal gut, mal sehr, mal nicht so gut, mal schlecht, mal sehr schlecht. Es ist alles dabei, ähm, wie man das beheben kann, wo man ziemlich gut erklärt. Ich denke, da gibt es keine richtige Formel für. Jeder muss ein bisschen selber für sich den Groove finden, auch eine gewisse Routine finden. Mal auch was anderes, wenn es gar nicht funktioniert, mal was anderes auch testen, was man Meistens ist ja auch äh, das, was einem nicht gefällt, ist dann das Rezept äh, für es ein bisschen besser wird. Mhm. Aber ich denke, nicht so Wir wir arbeiten halt hart und Ich denke, woran es natürlich auch zusammenliegen kann, ist, wir hatten halt einen Spieler, mit dem wir halt über zwei Jahre lang konstant halt äh, über eine längere Zeit gespielt haben. Man hat gewisse Routinen, gewisse Antworten für sich gefunden, man weiß, wie der andere in gewissen Situationen spielt. Das ist einfach auch weg und ähm, ja, es ist einfach auch Fakt, dass Rische ein gewisser Ruhepol war, der uns äh, auch natürlich in gewissen Situationen auch den Arsch gerettet hat oder auch generell auch mal ähm, ja, eine, eine Stimme war im Team. Aber wisse, wir arbeiten dran und ich denke, wir, wie gesagt, ich bin in einer positiven Situation oder ich fühle mich sehr positiv, einfach aus dem Training her, wie die Situation der Zurzeit ist für uns. Mhm. Ähm, letzte Frage vorerst äh, zum Team, weil ich sie gerade noch im Chat aufgefunden habe. Ja, danach ein bisschen allgemeinere Sachen. Ähm, jetzt wird schwierig von Papa Rapala. Ähm, macht es Sinn? Auf den Maps, wo es nicht äh, besonders läuft, die Positionen zu tauschen? Generelle Frage der Positionstauschen oder des Swaps, nur um des Swaps Willens. Äh, wie steht ihr dazu? Macht ihr das häufiger oder sagt ihr, okay, ähm, versuchen wir uns lieber darauf einzuspielen auf den verschiedenen Positionen, in verschiedenen Setups, vor allem auf CT. Ähm, geht ihr daran? Ähm, ich denke, es ist sehr, sehr schwierig, das zu verallgemeinern. Es gibt gewisse Spieler, die haben gar kein Problem, mal mit andere anderen Pose zu spielen. Es gibt Spieler, die haben sich schon so lange in eine Position hineingelebt, wo man sagen kann, ey, ich weiß gar nicht, wie der andere Spot aussieht oder ich weiß gar nicht, wie die Timings sind auf dem und dem Spot. Da macht man es halt äh, in der Regel nicht. Wir sind eigentlich ziemlich offen, was das angeht, wenn einer eine gute Idee hat oder einer eine gute Meinung hat, ey, ich denke, ich spiele die Pose hier nicht gut, ich könnte die Pose besser spielen, du könntest diese Pose hier besser spielen. Dann sind wir eigentlich offen dafür, aber wir haben... Sehr, sehr lange überlegt, wie wir unsere Spieler, oder ich habe, Fatih und ich, oder auch sehr, also auch ich habe sehr lange überlegt, wie wir am besten unsere Spieler einsetzen können. Ähm, ja, ich, natürlich bin ich da gerne offen für, wenn wir eine bessere Lösung haben. Aber ich denke, generell gesehen haben wir eigentlich gute Positionen, wo wir uns wohlfühlen. Natürlich auf Maps gibt es hier und da. Jemand da fühlt sich nicht so wohl, aber das ist halt so, man kann nicht, nicht jedem recht machen. Ich glaube, das ist auch einfach ein Zeitfaktor, ne? Also. Dadurch, dass die Turniere, das hatten wir am Anfang schon alle, relativ zeitnah aneinander sind, ist es halt nicht so einfach zu sagen, man testet jetzt mal anderthalb Monate äh, ähm, die optimale Posi für Spieler XY aus. Ne? Also man hat einfach nicht die Zeit, das ist ja Turnier an Turnier. Und wenn mal der Player Break kommt, ähm, dann ist das halt auch mal eine Pause, die die Jungs brauchen. Also ich glaube, momentan ist es wirklich schwierig, möglich ist alles, aber man kann nicht... Im laufenden Geschäft ständig die Posis wechseln. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man warum man sich festlegt und auch lange daran arbeitet, dass das besser wird. Das ist ja auch ein guter Weg. Ähm, aber der andere ist halt auch schwer möglich, dass man einfach sagt, man testet jetzt mal was <lacht> anderes aus. Ja, im Fußball, ne? Wenn man das Beispiel mal ranzieht, äh, machst du ja nicht äh, aus, dem, <lacht> aus dem Verteidiger aus auf einmal einen Außenspieler, ne, Außenstimme. Nicht in der, innerhalb einer Saison. Also auch nur. Ja, ja, es gibt ja beim Fußball Aussagen. auch, ne? Also, ich denke, es gibt so Multitalents. Ich würde, ja, ich persönlich würde ja zum Beispiel sagen, äh, äh, ein Johannes ja. wird wahrscheinlich auch fast jede Posi spielen können, ne? Es gibt halt Leute, die, die verstehen das Spiel und die können die, klar, es gibt immer Stärken und Schwächen. Die eine ist ein bisschen besser, die andere ist ein bisschen schlechter. Aber grundlegend denke ich, äh, es gibt Allrounder, die können fast jede Posi spielen und dann gibt es halt Leute, die haben mit gewissen Posis einfach ein Problem, ne? Ja. Aufgrund ihrer Spielweise und ja. Gut, aber beim Fußball gibt es ja auch ein paar Leute, die. Ja, Kimmich, Hofmann gibt es. Ja genau. genau. Jetzt kommst gerne, du mit deinem Gladbacher hier? <lacht> <lacht> <lacht> ähm, genau, ein, zwei Fragen außerhalb des Teams. Äh, Thema Counter-Strike 2 natürlich äh, allgegenwärtig. Ich denke, äh, du und auch das Team habt auch viel verfolgt. Ihr habt auch was, wir äh, haben auch ein Video dazu gemacht, äh, ein bisschen werktet auf die YouTube. Äh, Clips, die es gab, äh, Karim hat ein bisschen angezockt. Ähm, ich nehme mal an, der Fokus ist nicht voll darauf. Äh, das könnten wir hier schwer verargumentieren. Vor und ich weiß es ja auch, dass ich, ich werde da natürlich auf Go konzentriert. Ähm, aber wie so deine ersten Gedanken und äh, kannst auch gerne nochmal vor laufender Kamera sagen, dass du nicht den ganzen Tag Kaudersweig spielst. Ja, ich habe fünf Minuten Spielstunden, wenn ich überhaupt. Ich habe einmal Matchmaking gespielt oder Deathmatch oder so. Aber das, was ich gesehen habe, sah interessant aus, sah cool aus. Auch vor allem das Menü generell, das ist einfach äh, schöner, neuer, das fühlt sich alles besser an. Und das, was man gesehen hat in den Trailern oder auch generell in den Streams, die ich geguckt habe, ist, äh, sieht sehr ähnlich aus mit ein paar anderen Feinheiten, mit der HE zum Beispiel, mit der Smoke, das sind alles coole neue Features, die man halt dann sehen muss, wie sich ja wirklich in Competitive dann auswirkt. Ob die HE wirklich dann immer beim Crossen verwendet wird oder was auch immer, das sieht mhm. man halt dann, wie das Meta sich entwickelt. Ich denke, man kann da wieder sehr, sehr kreativ sein. Vor allem auch, was ich denke, was ein sehr, sehr großer Pluspunkt für uns ist, ist, dass die ganzen Skyboxen einfach entfernt wurden. Das heißt, man kann vom T-Spawn über CT-Spawn eine Smoke werfen, die sehr hilfreich sein kann. Und da denke ich, können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr rausholen als andere Teams, wo wir vielleicht ein bisschen mehr schwanken, aber prinzipiell denke ich, es ist ein sehr, sehr gutes sehr, sehr gutes Zeichen für Counter-Strike, dass Valve das erste Mal in in Geschichte, wo ich, wo, wenn ich zurückdenken kann, dass sie mal Werbung für ihr Spiel gemacht haben oder ja. generell auch, dass sie darauf aufmerksam machen, dass es eine Beta gibt, dass es sehr vieles Neues gemacht wird, viele Bugfixes das äh, bin ich sehr zuversichtlich auf die kommende Zeit und auf die Zukunft, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ja. Ab wann äh, geht es dann für euch los, sobald das letzte CS-GO-Turnier gespielt ist? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Mir kribbelt es schon ein bisschen in den Fingern, aber ich versuche da echt äh, so gut wie gar nicht zu spielen. Ich gucke, wenn gucke ich da ab und zu ein paar Streams und es gibt ja auch nur das Zwei, aber klar, sobald so alle schwierig. Turniere, <lacht> ja, sobald alle Turniere <lacht> gespielt werden, und äh, absolviert werden und hoffentlich auch ein bisschen erfolgreicher gespielt werden, dann werde ich ab und zu mal auch spielen. Ich denke, wichtig ist der Übergang. Ne? Also aus meiner Sicht äh, sollte man nicht den Fehler machen, so parallel das zu announcen, sondern die Turnierveranstalter sollten sich an einen Tisch setzen und sagen: mhm. Wir steigen alle komplett auf, auf CS2 um ne? und äh, machen nicht den Fehler in der Vergangenheit, das teilweise, das war ja. zu mir in meiner Zeit schon so. <lacht> dass es auf einmal zwei ähm, Titel gibt, die sich unterscheiden und die Community so ein bisschen spaltet. Ich denke, das. Aber den Fehler wird weil, wenn ich nochmal machen, da bin ich mir sicher. Ja, derzeit sieht es ja auch so aus, ne, timing-mäßig, äh, dass man sagt, okay, letztes Turnier vor Player Break, go und dann Player Break. Das ja. war es dann auch wahrscheinlich für eure Player Break zum Großteil. Natürlich solltet ihr euch trotzdem Auszeit nehmen. Ähm, und dann das Erste, wäre dann, glaube ich, blast und dann ist es auch schon Köln, also das könnte sind wir alle ein, ein gespannt werden. Ja. Frage hm. kam übrigens von Fotografie, von Twitter. Ähm, Follow-up dazu von Xorx, äh, liebe Grüße, äh, auch von Twitter. Äh, eine Frage an euch beide. Jonas kann gerne anfangen. Lieber das letzte CSGO-Major gewinnen oder das erste CS2-Major gewinnen? Ist natürlich hier in unserer Situation derzeit genau, <lacht> eine schwierige Aussage, äh, aber vielleicht habt äh, ihr trotzdem da. Ähm... Um. Ja, für mich persönlich, ich würde eher das erste CS2-Major gewinnen. Ähm, einfach, das ist ein neues Kapitel, das ermöglicht sehr, sehr vieles Neues. Aber beides, ich würde jetzt Ja zu beidem sagen, auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, wir gewinnen das letzte CS:GO major <lacht> Sehr gut. Gut, ihr könnt auch gerne einmal kurz <lacht> in den Chat schauen. Ansonsten gucke ich gerade, weil natürlich viele Fragen sich auch leicht überlappen. Ich glaube... Ja, eine Frage habe ich hier oben gelesen, hatte ich vorhin, ähm, mhm. also ich glaube, das kann man, es gibt manchmal Situationen, die Frage war, wieso sind wir nicht im Bootcamp, Johannes hat es ja gesagt, ähm, soll natürlich eigentlich kein Online-Bootcamp sein, wir, wir haben geplant, dass wir ein Bootcamp zu fünft machen, ähm, es ist wie bei allen Sachen, dass manchmal private Sachen halt dazwischen kommen, dass äh, das, da können wir auch nicht weiter drauf eingehen, ne? aber ich meine, ihr seht es eh, wir ähm, hatten das im in der Vergangenheit auch schon öfter, gefällt uns auch nicht, müssen wir ganz klar sagen, wir haben den Wunsch, das anders zu planen und äh, planen das auch relativ ähm, intensiv immer so ein Bootcamp und ist natürlich für uns auch blöd und schade, besonders für die Jungs, wenn dann einer nicht kann, aber es geht halt manchmal einfach nicht ne? und diese privaten Gründe muss man halt akzeptieren. Akzeptieren wir, wir können die euch nicht weitergeben, aber ähm, wünscht sich natürlich jeder anders. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, von wem die Frage kam, aber ähm, auch nur gesehen, ja. ich denke, sowas kann man halt offen und ehrlich beantworten. Das sind meistens persönliche Gründe, warum wir jetzt hier nicht zu fünft, bzw. zu sechs oder auch zu sieben sitzen, ne? wenn mal noch ein Analyst dazu kommt, also Lukas dazukommt. Ähm, ja, Würden wir, wünschen wir uns anders, geht manchmal nicht anders, leider Gottes. Genau. Ähm, eine Frage noch von Damage. Äh, Thema IAM Rio, für das wir uns ja qualifiziert haben. Mhm. Ähm, auch je nach Ausgang, natürlich vom RMR, ähm, wichtige Major-Vorbereitung, äh, dann je nach Ausgang oder zusätzlicher Reisestress. Wenn ich mal kurz den Kalender aufmache, wir sind quasi in Kopenhagen für Blast und ihr werdet von dort auch dann direkt nach Rio reisen. Genau, wie seht ihr das aber aus Spielersicht? Und dann natürlich auch Roman. Äh. Also ich als Spieler, vor allem in jetzt dieser Zeit, nehme alles, was kommt sozusagen. Wir versuchen, also aus meiner Sicht ist es so, dass ich mich sehr, sehr gerne wieder beweisen wollen würde und gibt mir so viele Möglichkeiten, die ihr mir geben wollt. Ich nehme das gerne mit Kusshand auf, spiele so viel, wie ich kann und zeige, dass wir wirklich daran arbeiten, auch uns zu verbessern. Ähm, klar ist die Realität manchmal leider ein bisschen anders. Wir verlieren des Öfteren mal Spiele, gewinnen vielleicht hier und da mal ein Spiel. Aber je die, die mehr Möglichkeiten da sind, desto besser ist es ja für uns sozusagen. Natürlich ist der Reisestress ähm, mal weggenommen. Es ist natürlich Stress, aber es ist ein Privileg. Du bist in einem anderen Kontinent, du bist in einem anderen <lacht> Land. Du spielst Counter-Strike, um es zu lieben. Viele Fans da draußen schauen dir dabei zu, dass du es machen kannst. Das ist immer noch ein Privileg. Und für uns Spieler ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung, wo wir sagen, ey, das ist einfach geil, dass wir da sowas machen können. Und da spreche ich, denke ich, für jeden Spieler, wer da nicht gerne hinfliegen wollen würde, der ist dann leider am Fehler am Platz, weil es sind einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, die uns gegeben werden und die nehme ich persönlich halt einfach mit Kursland an. Mhm. Ja, ich kann, kann, also, gut, das ist Passion, das merkt man. Ich kann so ein bisschen sagen, ich finde, äh, ich persönlich würde es mir so wünschen, dass die Turniere nicht nahtlos ineinander übergehen, ne? dass man ein, zwei, drei, am besten eine Woche wenigstens dazwischen hätte und ähm, auch nochmal ein bisschen Kraft tanken könnte, ein bisschen Energie vielleicht sich auch nochmal ein ähm, bisschen vorbereiten, das Turnier, was man gerade gespielt hat, resümieren und das halt mitnehmen aufs nächste Turnier, ist leider Gottes nicht möglich und deswegen denke ich, äh, macht man einfach auch das Beste draus und ich pflichte da Johannes bei, also es ist ein, es ist halt Leidenschaft, es ist ein Privileg, auf diese Turniere zu fahren, vor Zuschauern zu spielen, ich glaube, Rio ist auch, ähm, haben wir ja schon beim letzten beim letzten Turnier gesehen, auch nochmal was ganz Besonderes, gerade vor den Fans zu spielen, und ich denke, das entschuldigt halt dafür. Ne? Und das sind natürlich intensive Wochen, die jetzt vor uns stehen, aber ähm, ja, gehört zum Geschäft dazu. Und ich denke, man nimmt auch sehr viel mit aus dieser Zeit. Ja, und ich kann natürlich da noch was äh, zu addieren, weil du hast natürlich nicht Unrecht, dass, diese, dieses System, wie das zerst äh, fährt, ist natürlich sehr ungesund generell für einfach die Spieler und auch die Organisation und die Veranstalter. Es sind sehr, sehr viele Turniere, man kommt teilweise auch nicht mit, was überhaupt gespielt wird. Ich würde mich auch drüber freuen, wenn es halt einen geplanten äh, Schedule gibt, wo man sagt, ey, du spielst jetzt das und das, dieses Turnier, dann hast du hier eine Woche vielleicht mal geil Pause und dann hast du von da und dann wieder mehrere Turniere. Die Realität ist natürlich anders, deswegen, warum sollte man über etwas sprechen, was ja. keinen Hand und keinen Fuß hat? Ja, genau, das ist einfach nur mal die Realität und dem müsst ihr euch annehmen. Wir als Organisation natürlich generell. Ähm, nächste Frage von Smike, äh, auch von Twitter. genau Als bevölkerungsreichstes Land der EU, ähm, warum ist scheint unser Talentpool so limitiert? Äh, was braucht es um die deutsche Counter-Strike oder um, deutsche, um die deutschen Counter-Strike-Teams oder in den deutschen Counter-Strike-Teams wieder ein internationales S-Tier-Event zu gewinnen? Das Academy-System scheint ja schon Früchte zu tragen. Gibt es in der Richtung noch andere Ideen? Das ist eine sehr breit gefächerte Frage, wo ähm, man ganz gerne anfangen. Also ich denke, das Academy-Thema Thema trägt Früchte bei uns. Ansonsten ist die deutsche Szene da sehr weit entfernt von. Und ich glaube, zum einen trägt mit Sicherheit die Lage in, in Deutschland dazu bei, die politische Lage, dass immer noch die Akzeptanz nicht da ist, wo, wo sie aus meiner Sicht sein müsste. Und auch den Mehrwert des E-Sports einfach zu erkennen und in der Hinsicht einfach, also wir betreiben ja immer noch Pionierarbeit, ne? Also wir sind ja nicht, wir haben ja nicht das Standing, was, was in anderen Ländern schon lange der E-Sport hat, ne? Also wenn du in Dänemark schuckst, in den skandinavischen Ländern oder ähm, auch in den südamerikanischen Ländern oder also es gibt in Russland auch zum Beispiel, ne, das ist jetzt vielleicht mittlerweile, aber in jedem Land in der Ukraine, es gibt in jedem Land ist einfach CS hat einen ganz anderen Stellenwert. Ne? In Deutschland ist es immer noch so, dass wir, dass wir so für die Anerkennung kämpfen müssen und immer wieder uns erklären müssen, was aus meiner Sicht einfach irgendwann mühsam und anstrengend ist. Also es wurde jetzt so oft offengelegt und dargelegt, wie, wie viel Mehrwert der E-Sport einfach hat und wie viele Kulturen und Menschen der Sport zusammenbringt und ich denke, diese Diskussion ist einfach, also ich bin diese Diskussion leid, ähm, aber das ist ein Mittengrund, warum warum wir wenig Talente haben als das bevölkerungsreichste Land äh, ähm, Europas. Ne? Und ich bin, bin da auch ein bisschen enttäuscht drüber. Wir probieren da ähm, viel zu tun und viel zu ändern, dem, mit dem Academy-Projekt den richtigen Weg zu gehen. Aber du wirst nur besser, wenn du Konkurrenz schaffst. Ne? Und wir brauchen einfach in Deutschland wieder viele gute Teams, die halt auch Ambitionen haben, die auch bereit sind zu investieren, eine gute Arbeit machen, einen guten Weg gehen. Und äh, uns auch wieder herausfordern. Ne? Und das ist im Moment, also ich sehe es einfach nicht und das ist einfach enttäuschend. Und das ist halt auch der Grund, warum wir mit dem Academy-Projekt ähm, diesen Weg gehen wollen. Aber es wird halt echt schwierig auf Dauer, da halt immer wieder die Talente nachzuholen. Weil das schaffen wir alleine einfach nicht. Ja, exakt. Ähm, genau, diese ganze Arbeit, die wir auch intern betreiben, also bei Big selber. Eben auch in die politische Richtung äh, und so weiter. Das passiert halt auch alles neben unserem Hauptjob, mhm. eben Big auch ne, weiter nach vorne zu bringen. Und natürlich haben wir auch ein Interesse daran, dass eben E-Sport und in dem Fall auch Counter-Strike äh, auch im Breitensport mittel- bzw. langfristig ankommt. Ähm, weil wir eben genau die Mehrwerte sehen, äh, wo man auch schon erwähnt hatte. Ähm, aber das ist Arbeit. Ähm, da müssen Stunden investiert werden, da muss mit Leuten gesprochen werden, da müssen Leute überzeugt werden müssen Leute eingeladen werden zu uns nach Berlin. Äh, da muss sehr, sehr, sehr viel passieren und das ist dann oft auch nur der erste Baustein des ganzen Hauses. Und ähm, genau, <lacht> ähm, derzeit, ich würde jetzt sagen, wir sind auf alleiniger Flur, was die Deutschland im CS angeht, da wurde sicherlich auch schon sehr viel ne, Arbeit auch geleistet. Äh, ich sehe auch, was ne, in Schleswig-Holstein und Co. Ähm, auch in Sachen Counter-Strike eben auch gemacht wurde, Gaming im allgemeinen wurde im allgemeinen. Ähm, aber das ist ein sehr, sehr langer Weg wir, wir sind da dran. Wir wissen, dass wir eben als bestes deutsches Team in counter und einer der Top-Organisationen in Deutschland äh, da vorangehen müssen, Das ist auch ja, in gewisser Weise unser Job ist und äh, dem haben wir uns auch angenommen. Aber das ist auf jeden Fall, wie, wie man so schön sagt, ein Prozess ähm, und äh, das passiert nicht, äh, nicht innerhalb eines Jahres, nicht zwei Jahren, wahrscheinlich auch nicht drei Jahren, ja, seit Beginn. Das ist einfach... Ja, ein bisschen Zeitgeist und äh, mit den richtigen Leuten in den richtigen Positionen, da muss dann auch sehr, sehr viel zusammenkommen. Das ist einfach in Deutschland eine Sportstruktur und auch eine Förderungsstruktur, die seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren ähm, glaub, eben so gemacht wird und so haben wir das schon immer gemacht und äh, da wirklich etwas zu bewegen, ähm, genau. Ja, ich ja, glaube, das fängt so, dazu. ich glaube, dieser Wandel fängt so ein bisschen mit unserer Generation an oder mit meiner, ne? Also ich bin mit E-Sport aufgewachsen, ich habe den E-Sport geprägt und die Diskussion gab es damals schon. Aber wenn immer mehr Leute aus meiner Generation ähm, Stellen einnehmen, wo sie auch was bewirken können, dann findet kontinuierlich so ein Wandel statt. Ne? Und ich glaube, das passiert so langsam. Aber ähm, wie du schon sagst, es wird das noch eine Weile dauern, bis bis man dann da ganz oben angelangt ist und sagt, äh, ja, man kann wirklich was bewirken, ne? Weil diese Diskussion ist manchmal ähm, schwierig, denke ich. Aber gut, haben wir genug drüber gesprochen jetzt, denke ich. Genau. Ähm so, ich klicke mich einmal durch. Ähm, ich habe noch eine Frage von The Bird 13 auf Twitter. Ähm, vorab grundsätzlich für Spielverständnis nicht auf die aktuellen Ergebnisse bezogen. Ähm, wofür nehmt ihr für gewöhnlich während eines Matches Timeouts? Äh, wie kommt es dabei, auch auf andere Teams bezogen, dass selbst bei hohen Niederlagen oftmals nicht alle Timeouts gezogen werden? Mhm. Ich denke, es wird so ein bisschen daher, okay, wir kommen auf die Schnauze, äh, haben aber irgendwie noch drei Timeouts, wieso wird da nichts gezogen? Das ist immer so der von außen der Impuls, äh, den ich auch natürlich nachvollziehen kann. Ähm, Fan, auf jeden Fall. Also ja, darüber haben wir eigentlich so ein bisschen grob gesprochen. Timeouts hm. werden grundsätzlich einfach genommen, um entweder auf etwas aufmerksam zu machen oder etwas zu highlighten, was gut oder schlecht läuft, um das Beste daraus zu machen. Ähm, klar, äh, kann man noch mehr Timeouts nehmen. Es gibt aber auch teilweise Situationen, wo alles eigentlich klar ist und... Kann, man kann natürlich noch eine Timeout nehmen, um einfach den Gegner ein bisschen äh, zu verunsichern oder den Gegner ein bisschen denken zu lassen, ähm, aber ich denke grundsätzlich äh, habt ihr da recht, man kann normalerweise noch mehr Timeouts nehmen, Die, man hat vier Timeouts pro Spiel, man kann alle einfach verwenden, ähm, aber sonst gefühlt im Spiel würde ich jetzt sagen, dass jetzt nicht eine Timeout oder mehrere Timeouts jetzt irgendwas besser oder schlechter machen würden. Würde einfach wahrscheinlich mehr Informationen äh, preisgegeben werden, was hier und da passieren, was hier und da verändert werden können. Aber wir werden mal mehr Wert drauf legen. Also, ich werde mal mehr Wert drauf legen und ähm, einfach auch um eine gewisse Ruhe oder auch einfach nur Fatih seine Stimme mal vor allem im Laden dann hören zu können, ähm, ist natürlich immer was Schönes. Da werde ich mal ein bisschen mehr Wert drauf legen, dass wir immer die Timeouts benutzen, dann auch wenn, ich sag mal, das Ergebnis nicht allzu gut läuft. Oder natürlich auch, wenn es sehr gut läuft. Sehr gut. Ähm, eine Frage noch von Wett äh, von Twitter, äh, Thema Sportpsychologe, äh, ist es angedacht, geht vor allem auch erstmal an dich, Roman, ähm, in Zukunft, nahe Zukunft, ferner Zukunft, mittel für sehr Zukunft, äh, mit einem Sportpsychologen nochmal zu arbeiten, ihn aufzunehmen, die Arbeit. Ja, kurz und knapp, ähm, ja, also wir, wir sind auf der Suche und schauen uns da sehr intensiv um, haben auch schon ein paar Gespräche gehabt. Ähm, ich denke, das ist ein Bereich, der, der immer wichtiger wird und es muss aber einfach passen, ne? also es gibt auch sehr viele Sportpsychologen, die dann halt nicht den Mehrwert haben, den man sich wünscht und vielleicht auch nicht so arbeiten, dass sie den E-Sport halt, ähm, du musst halt so ein bisschen so eine Affinität zum E-Sport haben, ne? du musst wissen, um was es geht, du musst wissen, wie der aufgebaut ist, die Struktur kennen, ähm, den Rhythmus kennen, ist, wie Johannes schon sagte, also manche Sachen sind mit Sicherheit nicht ähm, noch nicht so strukturiert, dass sie halt wirklich gut für den, für den einzelnen Spieler sind und ähm, teilweise auch, teilweise vielleicht auch ein bisschen ungesund. Und ich glaube, aber sie sind halt, wie sie sind. Ne? An dieser Struktur arbeiten wir ja auch die ganze Zeit. Wir sprechen auch viel mit den Veranstaltern. Aber das muss halt ein Sportpsychologe verstehen und muss halt trotzdem das Beste rausholen und nicht dagegen ankämpfen, weil diese Struktur, die probieren okay. wir zu verändern, aber sie ist halt. Sie ist halt trotzdem erstmal da und damit muss man halt arbeiten. Also ich denke, wie gesagt, wir sind auf der Suche, aber es wir lassen uns diesmal wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit und schauen, dass wir wirklich jemanden finden, der halt auch zu uns passt. Okay. Ähm, eine Frage noch von Nathan Damage. Ähm, generellere Frage oder Aufstellungsfrage ähm, steht an. Offensichtlich das MR und auch das Major. Ähm, welchen Spieler wollen wir als Substitute listen und würde dieser im Extremfall oder im Ernstfall auch zum Einsatz kommen? Die zweite Frage ist immer wissen bisschen what if, aber genau, welchen Spieler planen wir als Substitute zu listen, das steht das schon fest. Was dazu sagen? Ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell ist, deswegen würde ich eigentlich noch nichts dazu sagen, aber ich schreibe es, wer hat das gefragt? Red? Nein, äh, 10 Damage. Okay, dazu. Dafür haben wir ja genau unseren internen Kommunikationsdiskurs. Ja, ich komme komm auf euch zurück und sage es ja. euch, wie wir der Bundespressekonferenz. Ich lasse mir das dann mal vorlegen und äh, komme auf sie zurück. Zu ja, der zweiten Frage kann ich aber das sagen. natürlich auch spielerischer Sicht würde ich sehr, sehr ungern äh, darauf zurückgreifen, einen anderen Spieler mitten im Turnier oder auch vor dem Turnier einfach auszutauschen. Man bereitet sich sehr, sehr lange auf das Turnier vor und will natürlich dann auch das Turnier mit allen fünf Spielern. Äh, absolvieren und das Beste draus machen. Also wir können, sorry, ich dachte, du bist fertig. Nee, ich war auch fertig. Ähm, also man kann man kann die Frage im Prinzip beantworten. Ähm, wir sagen jetzt nicht, wer gemeldet ist, aber es gibt zwei Spieler, die im Academy-Team sich das ähm, absolut verdient haben. Das sind aus meiner Sicht, ich glaube, das wird jeder mir beipflichten, ähm, David Prosos und Elias. Ähm, und die beiden Spieler, die machen einen überragenden Job, gerade die anderen natürlich auch im Academy-Team, aber sie stechen halt einfach ganz klar heraus und haben, haben es sich beide verdient. Und ja, von daher ist die Frage, ja den Rest könnt ihr euch im Prinzip denken, ne? aber das sind beide Spieler, die man ohne weiteres listen kann und die man halt auch einfach in dieses kalte Wasser reinwerfen kann, aber es ist, ist natürlich nicht der Wunsch, ne? also Johannes hat schon ja. gesagt, das ist für den Spieler immer unangenehm, weil er einfach in in einen Pott reingeworfen wird, wo er sich sofort zurechtfinden muss und für das Team natürlich auch, weil du die ganzen Calls, die Taktiken ähm, grundlegend zwar schon mal gehört hast, weil wir sehr ein sehr enges Konzept haben, ähm, wo Lukas so ein bisschen das Bindeglied ist zwischen Academy Team und Main Team. Die haben die gleichen Callouts, die haben teilweise ähnliche Taktiken, aber es unterscheidet sich natürlich trotzdem noch und das ist nie gut, so kurzfristig einen Wechsel zu machen. Gut. Ähm, eine Frage aus dem Chat, <lacht> Stimme geht futsch, äh, von LBW 05, ähm, kurz auf das Thema Bootcamp zurückzukommen. Ähm, wie ist es mit der Unterbringung vor Ort, äh, der Spieler während des Bootcamps? Gibt es Schlafräume oder setzt man da lieber auf ein Hotel, Tapetenwechsel ähm, generell? Da ja, die Jungs, wir haben, ich kann es ja kurz sagen, wir haben so. ein Spielerhaus in Berlin und ähm, das ist im Prinzip auch bei den Bootcamps nutzen die Jungs das und das ist ja eine temporäre Zeit bei uns und äh, von daher nutzen sie das meistens dort. Wir haben hier Ruhemöglichkeiten im Büro, wo man sich mal ein bisschen ausruhen kann und ja, man kann auch mal ein Nickerchen machen, kann auch mal hier schlafen, aber grundlegend nutzen die Jungs eigentlich das, das Spielerhaus. <lacht> Genau, eine Frage noch von The TheBird13. Gibt es äh, irgendwelche Überschneidungen zwischen euch und Big Keeper, was beispielsweise Taktik etc. angeht? Haben die ein komplett eigenes Playbook nochmal oder verrät Gab auch hier und da mal Gedankentheorien an etwa Coach vor Ort Musambani, Legende? Nein. <lacht> <Nee. Okay. lacht> Nein, also es wäre sicherlich wünschenswert, aber wir haben mit dem Academy-Team und ich denke, ähm, es wäre natürlich auch schön, wenn man sich mit den, mit den Mädels austauscht, mit äh, Musa, der einen super Job macht bei Equipa. E aber es ist zeitlich einfach ja. momentan nicht drin. Ne? Aber sicherlich äh, überlegenswert, dass man da halt auch ein paar, dass man einfach so ein generelles Coaching-Team miteinander verbindet und da halt in regelmäßigen Abständen halt Meetings macht. Das machen wir mit dem Academy-Team, aber bei den Mädels momentan noch nicht. Genau. Eine Frage noch von Zorgs aus dem Chat. Ähm, hoffentlich nicht 100% ernst gemeint. Äh, genau, woran liegt es, dass man oft in Anführungsstrichen 30 Sekunden Go-Runden spielt? Ist der Gameplan? Ist es ungeplant? Sein Herz macht das nicht mehr langfristig mit. Hm. Ähm, denke ich auch eine gewisse Taktfrage. Ähm, Johannes, wenn du darauf eingehen möchtest. Ähm, ja, das ist äh, auf jeden Fall eine Philosophie-Sicht. Äh, es ist auch immer abhängig davon, wie der Gegner auch spielt. Mal bringt der Gegner uns dazu, erst bei 30 Sekunden die Runde zu beenden, mal bringt der Gegner uns dazu, die Runde mal früher zu beenden. Das ist natürlich auch Gameplan an sich, aber es ähm, ja, ist halt ein bisschen komplexer, was man dazu sagen kann. ist. Ähm, wir würden auch lieber bei einer Minute die Runde beenden, wo man noch sehr viel Zeit hat und nicht von der Seite abgeballert wird. Die Realität ist manchmal, dass man doch ein bisschen länger warten sollte und noch kontrollierter gehen sollte, siehe ein Cloud9. Ähm, klar ist es ein, ein enormes Beispiel. Kein anderes Team spielt so wie Cloud9, aber wenn man das perfektioniert und sie spielen das überdurchschnittlich oft, wenn man das ein bisschen besser drauf hat und das nicht überdurchschnitt oft, sondern das mal ein bisschen Balance mit einem Pop, mit einem Rush, mit einem gezielteren Aufbau und und und, dann könnte es eine sehr, sehr gute Waffe sein gegen Teams, die uns dazu bringen, bei 30 Sekunden erst die Runde zu beenden. Aber das ist halt, wie gesagt, ein bisschen komplexer und hm. ähm, ja, es tut mir sehr leid für eure Herzen da draußen, aber bei uns in-game hm. ist es natürlich nicht anders. <lacht> okay, ein Herztropfen-Partnership kommt Genau. Ähm, dann noch eine Frage von SpookyUnit82. Äh, die habe ich gerade noch gefunden, vielleicht ganz passend. Ähm, schafft ihr es momentan nochmal komplett abzuschalten äh, und anderweitig etwas gemeinsam zu machen, zu erleben? Bis auf jetzt äh, das Event, was wir zu Dungeons Dragons hatten. Äh, abgesehen davon, wo wir jetzt im Kino waren. Jetzt zweimal habt ihr sonst noch was. Habt ihr Zeit also dafür? Ich, ich glaube, das ist halt ein bisschen das Problem, ne? durch den Spielerwechsel von Matze zu Flo auch, äh, ist das Programm gerade sehr intensiv. Wir haben viele Turniere gespielt, wir haben, ähm, wenn ihr jetzt mal seit dem Wechsel schaut, was wir alles gespielt haben oder was wir auch spielen mussten teilweise, ähm, ist es halt schwierig zu sagen, Man, wir nehmen natürlich immer mal freie Tage, die dann jeder auch für sich ein bisschen braucht, einfach, aber ähm, es das ist das vielleicht, was ein bisschen zu kurz kommt. Ne? Also Dungeons Dragons war ein netter Ausgleich, wo man halt mal mit, mit den Fans auch gemeinsam halt einen Film genießen konnte. Aber ich glaube, die Tage, die wir gerade frei machen, sind auf jeden Fall auch ein paar, die nutzen die Jungs halt auch, um Energie bei ihrer Family zu tanken. Hm. So. Ja, ich kann ja was dazu auch sagen. Also es gibt immer verschiedene Spielertypen oder auch generell Persönlichkeiten. Es ist halt so, einer kann mehr abschalten als der andere. Ich bin halt einer, wenn, vor allem in einer schwierigen Zeit, dann rattet halt der Kopf und äh, da gibt es halt nicht Abschalten. Da gibt es immer, was muss man besser machen, wie muss man, woran, was macht uns eigentlich gut und die ganzen Fragen, die halt im Kopf sind, die muss man halt versuchen abzu äh, abzuarbeiten. Manche, ey, das ist hier, wir haben verloren, weiter geht's nächstes nichts Spiel geht und dann kann der andere halt ein bisschen besser abschalten, aber es ist halt persönlich, es ist halt von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist, jeder muss halt seinen eigenen Weg finden. Da man halt ein bis zwei Tage eigentlich in der Regel halt frei hat, gibt es halt dieses Abschalten nicht, wo man sagt, boah, ich denke mal nicht daran, wie wir jetzt im Open Qualifier verloren haben. Das gibt es eigentlich nicht. Mhm. Okay. Ähm, genau, Thema Herzen von Kamamoon aus dem Chat. Ähm, wie ist es eigentlich mit Doping-Tests? Gibt es sowas? Das letzte Mal Doping-Test hatten wir, glaube ich, also, weil ich zumindest dabei war, Köln 2018, dass ich das mitbekommen habe. Gab es danach noch nochmal einen Doping-Test? Ich denke nicht. Ähm, nee. Also 2018 in Köln war es echt das erste und das letzte Mal, glaube ich, so von unserer Seite aus. War auch das erste und letzte Mal in einem Playoffs. <lacht> ja. Aber nee, ich glaube, von den anderen Teams natürlich auch ähm, da kriegt man auch nicht so viele Informationen von. Genau. Okay. Sie hat keine Fragen. Ich äh, will auch nur noch kurz einmal einstreuen, dass unser Social-Media-Department unabhängig von unserem Sport-Department arbeitet. Ähm, also das hat selten miteinander zu tun. Wenn wir viele Postings machen, heißt das nicht, dass wir nicht trainieren oder ihr nicht. Ich wollte das... Haben <lacht> diese Frage die, auf? Die, die, die Fragen <lacht> und Statements wurden äh, in den letzten Wochen und Tagen geäu öfters geäußert und äh, wollte mir die Gelegenheit nicht nehmen lassen. Äh, klar, natürlich, äh, aus spielerisch, äh, spielerischer Sicht, unabhängig von der Organisation her, ähm, ist es einfach schöner, äh, nach einem Win zu tweeten oder generell nach einem Win Social Media aktiv zu sein. Ähm, und nach einem Loss gibt es natürlich dann auch sehr, sehr viele Menschen, die einen privat anschreiben und äh, nicht besonders schöne Dinge einem wünschen. Äh, das ist jetzt nicht förderlich in der Situation. Allerdings... Kann ich natürlich auch verstehen, die wahren Fans, die hinter einem stehen, wollen natürlich auch nach einem Bloss ähm, nah an einem dran sein. Genau. Die Antwort war jetzt nicht äh, speziell auf deine Frage, gilt Mali. es war eine generelle Aussage, die vorher auch auf Twitter äh, gefallen ist. Und da muss ich das äh, Social Team auch ein bisschen trotzdem, die sich dann dort äh, verteidigen müssen. Aber ähm, genau, wir suchen natürlich alles, äh, ob Sieg oder Niederlage, ähm, so schnell wie möglich auch euch zu berichten auf Social Media. Ähm, manchmal schneller, manchmal weniger schnell. Äh, auch wir haben nicht nur ein Team, wir haben auch mehrere Teams und äh, haben alle, genau, sehr viel. Und Match Coverage ist auch ein, ein großer Teil der Arbeit unserer Social Media ManagerInnen. Und äh, genau, wenn es da manchmal ein bisschen länger dauert, dann wollen wir das natürlich entschuldigen. Aber genau, wir loben Besserung. Gut. Ich bin mit den Abfragen größtenteils durch. Ähm um, Genau, auch hier ist nochmal die Frage. Hm? Hier ist noch mal die Frage, haben wir mit unserer Transferpolitik die deutsche Szene kaputt gemacht? Also, <lacht> das ist weiß nicht so richtig, ja. denn, denn müsstest du auch sagen, hat Bayern den deutschen Fußball kaputt gemacht oder also, ich meine, das ist ja der normale Weg, du willst ja als ähm, Du willst ja als als Spieler immer das Höchste erreichen, ne? Und du gehst natürlich erstmal national zu dem Team, wo du die, wo deine Ambitionen halt auch Gehör finden und wo du halt mit Gleichgesinnten bestimmte Ziele erreichen kannst. Und wenn, wenn du an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, hier geht's nicht weiter, dann gehst du halt zu einem anderen Team, äh, was international aufgestellt ist. Also ich denke, das sehe ich halt überhaupt nicht. Ich denke, es ist halt wichtig, dass man Konkurrenz hat, aber ähm, das ist halt ein normaler Werdegang im, im Sport und man sagt ja nicht, ähm, man holt einen Spieler nicht, weil man Angst hat, das andere Team zu schwächen. Also es geht auch nicht das, geht nicht darum, das andere Team zu schwächen, es geht darum, dass man das Bestmögliche aus sich selbst rausholt ne? und die bestmögliche Konstellation äh, in seinem Team aufbaut. Da geht es primär ja nicht um das andere Team, also das sehe ich, das ist halt... Wenn man hobbymäßig spielt, dann kann man darüber reden, dann kann man natürlich sagen, das können wir jetzt nicht machen, wir müssen hier ungefähr gleich gut sein, aber das ist halt im, im Sport einfach nicht, nicht möglich, sehe ich halt ganz anders. Ja, aber auch, äh, man darf einfach nicht vergessen, dass ein Spieler mit Ambition will einfach zu dem besten Team und wenn das beste deutsche Team offensichtlich gibt es halt nur uns, dann ist das Interesse natürlich von beiden Seiten auch da. Also das darf man halt nicht vergessen, dass es nicht nur einseitig ist, sondern auch ein Spieler, der wirklich Ambitionen hat, ganz oben mitspielen zu können oder mitspielen zu wollen. In Deutschland hat eigentlich nur zwei Optionen. Entweder man ist international so gut genug, dass es, dass man interessant ist für die Teams, oder man versucht auf dem Weg, irgendwie zu uns zu kommen. Ja. Mhm. Sicherlich auch, äh, auch nochmal zum Thema Nachwuchsförderung. Ne? Wenn ich gerade auf LTV gehe und das Video Ranking sehe, ähm, dann sehe ich da zweimal Big oben. Ne? Also das ist, ist auch äh, kein äh, Indiz dafür, dass wir äh, nicht die Liga oder die Szene kaputt kaufen. Ähm, also durchaus auch mit den Spielern, die ich da in unserem Hauptteam sehe. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich denke, da brauchen wir uns äh, in erster Linie nicht an die eigene Nase fassen. Ähm, eben das Thema RMR noch kurz aufgekommen. Wir sind kurz auf eingegangen am Anfang. Ähm, aber generell nochmal, ich habe gerade auch nochmal die Gruppe aufgemacht. Ich kann die gerade mal in unsere Gruppe jetzt schicken. Mit unseren Opponents für unsere RMR-Qualifikation, wir müssen top 8 werden. Äh, mit dabei sind Teams wie G2, Heroic, Cloud9, auf die wir schon getroffen sind, Vitality, Ends, Astralis, Force, Spirit, Beer, Eternal Fire. Ist äh, auch für ihren Wiedersehen, dann noch John, Nip, 9, Monte, Aurora, 500 und iNation. Es gibt noch einen Last, Last Chance Qualifier. Äh, iNation ist Closed äh, Last Chance Qualifier. Nee, Team 500 nee, nee, ich, ich meine, wenn du. Wenn du nicht drei Zweiges in die Top 8 kommst, dann kannst du dich noch über einen Last Chance Qualifier qualifizieren. Die, Deswegen die, bist du Sportdirektor. Ja, wann ist die, der? Die, die Teams, naja, direkt auch auf, in Kopenhagen, die Teams, mhm. die 2-3 gehen, haben nochmal die Möglichkeit, in einem kleinen äh, gesonderten Turnier halt ähm, noch einen Slot zu kriegen. Gut. Das ist direkt um, am Anschluss, am 15. Wie wäre okay. das dann. Ah ja, Third Place Decider Bracket, ich sehe gerade, Genau. Ähm, ja, Einschätzung. Natürlich bockstarke Gruppe, ganz klar. Aber da sahen wir immer noch ganz gut aus gegen genau die bockstarken Teams. Was meint ihr? Vielleicht liegt uns ja äh, das RMR. Also ich meine, die letzten Male sind wir, haben wir immer einen Legend-Status bekommen. Ähm, ja, dann übergebe ich das Wort an dich, Johannes. Ja. Also ich bin eher Realist als Optimist oder Pessimist. Ich bin immer für Spiel zu Spiel. Jetzt zur Zeit in unserer unserer Form ist es einfach, ist es ist leicht zu sagen, dass wir große Hoffnung haben. wir haben natürlich Hoffnung, aber wir versuchen wirklich, das Beste daraus zu machen. Und mit der Unterstützung von euch, vom Management vor Ort und auch generell die, die Unterstützung hier vor Ort, im Büro, Essen immer da, alles, was wir brauchen, ist immer da, die, die Stimmung ist immer nice da. Werden wir das Beste daraus machen und wie du schon sagtest, das. Ist Turnier-RMR liegt uns einfach vielleicht, wir sehen uns ja dann. Aber ich bin immer Spiel für Spiel und ich hoffe, wir werden uns im Turnier steigern, das ist halt wichtig. Wir haben, glaube ich, am ersten Tag zwei Spiele, das erste Spiel, kann man jetzt sagen, ist ein gutes Los. Ich denke, im BO1 im LAN gegen so ein Team, was nichts zu verlieren hat, ist, kann gefährlich sein, darf man nie unterschätzen, machen wir sowieso nicht. Wir haben ja nicht mal einen Grund, jetzt irgendwas zu unterschätzen, aber ich meine, äh, grundsätzlich jedes Team ist einfach wegen einem bestimmten Grund da. Es will sich qualifizieren und die werden ihr Leben dafür opfern, das zu erreichen. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auf jeden Fall ein besseres Big zeigen jetzt in der nächsten Zeit und dafür werden wir alles machen, was in unserer Macht steht. Lenz hat ja auch gefragt, hier glaube ich im Chat irgendwo, wie die, wie die ja, Seeding zustande kam. Ist. ja Also man muss ist halt, glaube ich, einfach ein bisschen Pech, ne? Dadurch, dass, ähm, dass das halt die Punkte sind, wer sich für's, wer sich, wer einen Legend-Status hatte und so weiter und so fort. G2 es jetzt erst äh, über den Qualifier geschafft, ne? Hm. Weil die halt auch ein relativ schlechtes Jahr letztes Jahr hatten. Ähm, bis auf das Ende, ne? Das Ende war natürlich gut mit dem Blas-Global-Sieg. Aber ich glaube, wir haben einfach auch ein bisschen Pech jetzt gehabt. Also die Gruppe ist also auf dem Papier ist die Gruppe halt einfach, oder auch in der Realität aus meiner Sicht haben wir die viel, viel schwierigere Gruppe bekommen mit äh, sehr vielen Teams, die hohe Ambitionen haben. Und mhm. ich glaube, letztens auf halt irgendwo auf Twitter hatte ich, glaube ich, gelesen, auch die Durchschnitts, das Durchschnittsranking pro Gruppe, ne? Ich glaube, das ist bei uns hier irgendwie bei 15 und bei der anderen irgendwie auf 27 oder sowas. Ne? Also man merkt schon, ist halt ein bisschen Pech, aber es ist halt manchmal so, manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Wir hatten auch öfter schon den leichteren Baum oder die leichtere Gruppe. Am Ende ähm, muss man einfach auch da durch und ich denke, machbar ist alles. So, ich sehe es wie Johannes, man denkt von Spiel zu Spiel. Man kann es auf jeden Fall schaffen, man muss so ein bisschen ähm, daran anknüpfen, was wir jetzt auf dem, beim Showdown gezeigt haben und dann ist alles möglich. So, Aber Favorit sind wir mit Sicherheit nicht auf ein 3-0 oder 3-1. Ne? Also muss man momentan einfach klar und realistisch sehen, aber ähm, das Ziel ist, dass wir uns qualifizieren und ich denke, das ist ein Ziel, was wir erreichen können. Ja, ja das äh, sehe ich genauso. Und ja, natürlich sagt da jemand, dass ähm, wenn man ein Major gewinnen will, muss man gegen jeden gewinnen. Klar, das ist die Voraussetzung und äh, die Realität ist manchmal ein bisschen anders. Wir wollen natürlich gegen jeden gewinnen, wir geben auch alles. Ähm, aber was halt entscheidend ist, mein persönliches Gefühl und auch was andere über uns sagen ist, wir sind kein angenehmer Gegner, vor allem in solchen Phasen. Wir bereiten uns sehr, sehr gut vor auf die Spiele, wir bereiten uns sehr gut vor auf die anderen Teams. Und äh, da sagen halt viele Spieler, dass wir einfach ein unangenehmer Gegner sind. Wir lassen uns viele Sachen neu überlegen, wir sind sehr kreativ in vielen Sachen. Klar, das muss man ein bisschen ausbalancieren, wenn wir vielleicht ein bisschen weniger Firepower haben, aber... Das spielt uns auch ein bisschen in den Karten. Ja, ich sehe gerade auch, dass Stavics äh, Coaches. Bei Aurora. Ja. Sehr cool. Mhm. Ja, wieder zu sehen. Gut. Ich wäre soweit durch. Letzte hier Chance 20, noch Fragen zu stellen. Habt. Genau. Ich, ich habe irgendwann mal... Habe ich gestoppt. Um 21.45 Uhr <lacht> Feierabend gemacht. <lacht> Genau. Ich sehe jetzt gerade nichts. Ich gehe jetzt mal ganz nach unten. Nee, ich sehe jetzt auch nichts. ESEA brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. In Qualifiern. Also, grundlegend will ich nochmal sagen: ähm, Auch wenn das jetzt natürlich äh, Zeiten waren oder sind, die, die herausfordernd sind und die Ergebnisse nicht ganz so stimmen, äh, finde ich halt super, dass die Fans uns halt immer noch unterstützen, an unserer Seite sind und das ist das ist halt Sport, ne? also man hat mal schlechtere Zeiten, man hat mal bessere Zeiten, man feiert zusammen, man ist zusammen traurig, man teilt die Emotionen, das könnt ihr euch sicher sein, dass die Spieler äh, jede Art von Emotionen schon durchlebt haben und äh, jetzt könnt ihr euch denken, dass das nicht die Besten sind, aber das gehört halt einfach zum Sport dazu und wir werden wir werden weiter daran arbeiten. Die Spieler, die Jungs tun alles dafür, dass sie raus aus diesem Loch kommen und haben den ersten Step gemacht mit dem Blast Showdown. Und jetzt liegt es ähm, an uns und an den Jungs, einfach den nächsten Step zu machen. Ne? Und dann werden wir Step für Step, Spiel für Spiel uns langsam wieder hochkämpfen und werden alles dafür tun, dass wir, dass wir euch wieder mehr Freude bereiten können. Das Wunderbare ist auch eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Ja muss ich dich leider nochmal brechen und die Ordnung die nutzen. <lacht> ähm, wenn ihr Pressevertreter oder VertreterInnen seid ähm, und äh, ja, in Kontakt, oder schnell in Kontakt äh, auch zu Big und unseren Spielern möchtet, dann könnt ihr at äh, filian äh, Hashtag 137 auf Discord gerne schreiben. Wir haben dann ein kleines Presse-Discord aufgesetzt, ähm, in dem wir auch interne Pressekonferenzen ähm, halten und auch eure Presseanfragen bearbeiten. Und äh, genau, meldet euch da gerne. Dann läuft das alles wesentlich schneller als über Twitter-DMs. Ja. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Sorry, Roman. Ja, ist alles okay. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, äh, es ist auch jedem bewusst, auch jeder, der euch und uns auch schon länger verfolgt. Äh, wir geben immer alles. Es gibt hier keinen, ach, scheiß drauf. Äh, ja, da ist immer, immer Vollgas und immer, immer ja. Arbeit, Arbeit, Arbeit hinter. Ich glaube, äh, kein, kein Big-Fan unterstellt euch das. Nein, das merkt man ja auch, wie die Leidenschaft und auch die Liebe zu uns oder auch zu der Organisation einfach ist, dass da mitgefiebert wird, da mitgeweint geweint wird, mit gelacht wird und das ist ja auch natürlich was Schönes. Es gibt nicht nur schöne Zeiten, es gibt auch schlechte Zeiten, leider Gottes, aber so ist, so ist es halt mal. Und der Zusammenhalt ist das Entscheidende und deswegen war ich auch zum Beispiel jetzt hier, wo wir das Fan-Event hatten hier in Berlin und so viele Fans auch wirklich vor Ort waren. Ist auch richtig äh, schön mit anzusehen, dass das Interesse auch, äh, sag ich sag mal, außerhalb eines Spiels oder außerhalb eines Turniers da vorhanden ist. Und es ist einfach schön zu sehen, wie was aus uns nach so langer Zeit einfach geworden ist. Und liebe, liebe an euch alle da draußen und wir sehen uns hoffentlich bald in viel besseren Zeiten. Sehr gut. Genau, nächste Konferenz dann, äh, genau, zum, nach der Player Break, kann man ankündigen. Ja, grob, spätestens dann. Genau. Vielen Dank, Yannick, auch für die Produktion und äh, vielen Dank für eure Fragen. Vielen Dank auch an 99 für die Fragen und wir sehen uns bald online auf Twitter, Instagram, TikTok und Co. Habt einen schönen Abend. Ciao, ciao. Ciao.